Ähnlich wie bei den Haubergsgenossenschaften des Siegerlandes und den Jahnschaften des Kreises Olpe ist das Lohschälen eine für die Nachbarschaft charakteristische Frühjahrsarbeit. Die Gewinnung der Gerberlohe stellte bis in die 60er Jahre eine zusätzliche Erwerbsquelle dar. In den Statuten heißt es, um die Zeit und Stunde, wo dies geschehen soll, wird ins Horn geblasen und es hat sich jeder, der sich daran beteiligen will, vor Verlauf einer halben Stunde auf dem Sammelplatz einzustellen. Nach diesem Satzungsprotokoll von 1853 wurde das gemeinschaftliche Lohschälen noch einmal aufgenommen.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 Dieses spezielle Werkzeug ließ man sich beim Dorfschmied anfertigen. Vor Beginn der Schälarbeiten muss man die hakenförmig gebogene, spitz zulaufende Klinge des Loh-Schälmessers mit dem Wetzstein schärfen. Hat er sich mit dem Daumen von der Schärfe des Ritzers überzeugt, setzt der Mann zum Schälen der Rinde an. Der zum Lohschälen günstigste Zeitpunkt ist Ende Mai, Anfang Juni. Zu dieser Zeit treiben die Bäume aus. Der Höhepunkt der Vegetationsperiode ist erreicht,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 Um die Rinde möglichst großflächig schälen zu können, entfernt man zunächst die kleineren Zweige mit dem Beil. Das eigentliche Schälen beginnt dann mit dem Anreißen der Rinde. Mit der Klinge des Loschälmessers schlitzt der Mann die Rinde des Baumes von unten nach oben der Länge nach auf.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 Wenn die Lohe gut geht, wie die Bladersbacher sagen, löst sich die Rinde ohne Schwierigkeiten mit einem krachenden Geräusch vom Stamm. Die beste Lohe erhält man aus der silbrigen Rinde junger Eichenstangen. Die borkige Rinde am Unterteil der Stämme ist von geringerer Qualität. Einschnitte an den unteren und oberen Enden der Rindenstücke erleichtern die Schälarbeiten.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 ist längst der Bearbeitung kleinerer Waldstücke von einzelnen Nachbarschaftsmitgliedern gewichen. Bei der Einzelnutzung müssen die Waldarbeiten innerhalb einer bestimmten Frist abgeschlossen sein. Die Länge dieser Frist und die Größe der zur Bearbeitung freigegebenen Fläche wird vom Vorstand der Waldnachbarschaft festgelegt. Gott, was hat dich hitten? Ja, du fasst dich quer. Ja, die kann ja nicht kommen, die hat die Dürre Äste. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, dann hast du gesagt, ach, ja, da, wie da geht die besser da. Ja, die geht, geht prima. Ja, ja. ja ich hau es Ja, hau es acht. Sind die unteren Enden der Bäume bis in erreichbare Höhe geschält, fällen die Männer die Eichenstangen. Mit dem Beil entasten sie dann die Spitze des gefällten Baumes. Mit Hilfe zweier Astgabeln bocken die Waldnachbarn sodann den Stamm auf. Ja. Ja. Ja. Den liegenden Stamm können die Männer jetzt problemlos in voller Länge schälen. Die Bladersbacher Waldnachbarschaft nutzte den gemeinschaftlichen Waldbesitz 1964 das letzte Mal zur Lohgewinnung. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermehrt billige tropische Hölzer nach Europa gelangten und in der Lederindustrie zunehmend chemische Gerbstoffe eingesetzt wurden, wurde die Gerbung mit Eichenlohe unrentabel. Die letzte Gerberei Waldbröls musste zu Beginn der 60er Jahre die Lederproduktion endgültig einstellen. Bei dünneren Hölzern und den Spitzen der Lohstangen kann es erforderlich sein, dass die Rinde mit dem Lohhammer losgeklopft werden muss. Die dünne, leicht reißende Rinde lässt sich so einfacher mit dem Lohlöffel schälen, da sich die Rindenfasern durch das Klopfen vom Stamm lösen.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 Sowohl die Rinde der Stammspitzen, als auch die der jungen Eichenstangen war bei den Gerbern besonders begehrt. Im Gegensatz zu dieser besonders dünnen Rinde war die abgestorbene äußere Borkenschicht, die mit der Stärke des Stammes und dem Alter der Bäume zunimmt, für die Gerbung weniger geeignet. Obwohl es in den Statuten der Nachbarschaft heißt, dass Frauenzimmer und Knaben unter 17 Jahren nur in besonderen Fällen zur Waldarbeit zugelassen werden, war das Schälen der Spitzen und Äste in Bladersbach auch Frauenarbeit. Den Statuten entsprechend werden die Arbeiten im Film ausschließlich von Männern ausgeführt. Hat man die Stangen geschält, wird die Verbindung zwischen Stumpf und Stamm mit der Axt durchtrennt. Die getrockneten Losstangen nutzte man hauptsächlich als Brennholz. Sie fanden aber auch als Weidezaunpfähle Verwendung.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 Um ihre Biegsamkeit noch zu erhöhen, werden die Zweige in sich gedreht. Mit ihnen befestigen die Waldnachbarn die auf einer 1,30 m hohen Querstange aufliegenden Längsstangen des Gerüsts. In gleichmäßigen Abständen und einheitlicher Höhe spalten sie dann Splinte von den Längsstreben ab. Weitere Querstangen werden hinzugefügt. Die Splinte halten die Querstangen des Gerüsts.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 Für die Gerbung von einem Kilogramm Haut benötigten die Gerber jedoch bis zu 10 Kilogramm Eichenrinde. Die Rindenstücke schichtet man schindelartig übereinander. Die gewölbte, borkige Seite zeigt nach oben, der Rindenschnitt nach unten. Diese Anordnung ermöglicht ein besseres Ablaufen des Regenwassers.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 Nachdem die Mitglieder der Waldnachbarschaft die Schälarbeiten abgeschlossen haben, zerkleinern sie die Zweige und Äste. Hierfür verwenden sie ein sichelartiges, zum Holzschlagen geeignetes Arbeitsgerät, das Stängelsmetz. In Bladersbach nutzte man das Reisig zum Anfeuern der Herde und zum Anheizen der Backöfen.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 Zusammen mit den Losstangen und dem im Winter ebenfalls in Gemeinschaftsarbeit geschlagenen Brennholz laden die Männer die Reisigbündel auf einen Wagen. Mit einer Kette, die über die Ladung geworfen und auf der gegenüberliegenden Seite des Wagens befestigt wird, Sichern die Männer die Ladung. Mit einer Losstange wird die Kette um einen Pfahl gedreht und festgezuckt.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 Abnehmer für die in Bladersbach geerntete Lohe waren vier Gerbereien in Waldbröl, die die Lohe ankauften. Aus dem Erlös zahlte der Vorstand den in den Statuten festgesetzten Schällohn an die Mitglieder der Waldnachbarschaft. Den Rest verwendeten sie für die Bezahlung der Nachbarschaftssteuer. Den Preis für die Lohe setzten die Gerber fest. Sie bezahlten nur einen Teil der Lohe mit Geld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 erfordern Sachkenntnis und einen hohen Arbeitsaufwand. Eine Waldnutzung ganz anderer Art, mit der die Bladersbacher ihre Kinder erfreuten, zeigt sich an der Herstellung des Wald- oder Maihorns. Dieses aus Rinde gefertigte Instrument brachten die Waldnachbarn ihren Kindern als Spielzeug mit nach Hause. Ja, ja. Oh, denn doch, jo. Oh. Oh, nie genommen. Oh. Ich oh. aber jetzt rund los. Weißt noch, der Fässer? Aber ich oh. hab noch der Fässer, geht das besser. Ich oh. ja. Die Rinde einer Erle wird auf einer Länge von etwa einem Meter spiralförmig eingeschnitten. Wenn die Rinde im Frühjahr besonders gut geht, wie die Waldnachbarn sagen, ja. lässt sie sich ohne Schwierigkeiten vom Baum ablösen. Ja. An ihm nicht, dass er kaputt geht. Die im ganzen Stück abgewickelte Rindenspirale bildet später den Klangkörper des Horns. Doch, noch Als Mundstück dient die sogenannte Fuppe, eine auf rund 15 cm Länge zugeschnittene Weidenrute. Während sie präpariert wird, entsteht der übrige Teil des Horns durch Aufwickeln der Rinde mithilfe eines Rundholzes. Dabei ist es wichtig, die Windungen stetig zu vergrößern, sodass der Resonanzkörper eine konische Form erhält. Zum Fixieren der sich knapp überlappenden Spiralen werden Nägel verwandt. Früher benutzte man hierfür spitze Holzstäbchen oder Dornen. So, Kurt, äh, jetzt kannst du erst die Fuppe bringen, oder? Um, ja. Und um wir sehen, ob das klappt. Mit dem eingesetzten Mundstück ist das Waldhorn fertig und kann ausprobiert werden. Bis in die 40er Jahre war das Sammeln von Waldlaub als Streueinlage im Stall üblich. Auch Farnwedel, Moos- oder Strohreste konnten dieser Unterlage beigemischt werden. Später löste die ausschließliche Verwendung von Stroh diese Waldnutzung ab. Die hier dokumentierte Arbeit verweist auf die alte Form der Gewinnung von Streumaterial. So, komm los, Tuch ja. holen, dann tun wir das Tuch voll ja. Mit einem hölzernen Rechen wird das Laub zusammengehakt. Daneben ist es aber ebenso wichtig, Astreste vom Waldboden zu entfernen, die für die Stalleinlage unbrauchbar sind. Zum Aufhäufen des Laubes dient das sogenannte Krauttuch. Ja. Und dann machen wir zu, ne? Ja. Haben ja. wir das für ein paar Tage? So. Jetzt hören mal auf. Das Ding ist zu, ich das Das etwa sechs Quadratmeter große Sackleinentuch knüpft man mit Hilfe zweier Kordeln zusammen, um den Transport zu erleichtern. Die Krauttücher wurden hauptsächlich zum Futterholen auf dem Hof gebraucht. So, haben wir so. wir. So, noch ein Auch die Streugewinnung ist in den Statuten der gemeinschaftlichen Waldnutzung geregelt. Das Protokoll der Bladersbacher Nachbarschaft von 1853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 Die Satzung der Waldnachbarschaft verpflichtete die Mitglieder zur Bearbeitung ihres gelosten Waldstücks. Andernfalls hatten sie keinen Anteil am Ertrag. Das Räumen des Waldes sollte bis Johanni beendet sein. Nach dem Erhalten des Loses musste jedes Mitglied sechs Pfennige an den Vorstand entrichten. Die Streugewinnung reiht sich in die jahreszeitliche Abfolge der Waldarbeiten ein. Im Winter wurde der Wald ausgeholzt. Dann folgte im Frühjahr das Lohschälen und das Fällen der Stangen. Diese nutzten die Waldnachbarn als Brennholz. Während des Sommers schloss sich die Streugewinnung an. Zur Reinigung des Waldes, wie das Protokoll bemerkt. Im Spätsommer wurde der Schlag erneut aufgeforstet. So, dann nehmen wir an, oder? Ne? Oh, los, war's oh. So, dann haben wir auch die Tat, hm? ja auch So, fahren wir noch die in dann haben wir oder? Was das ist nicht, das ist nicht. Das ist nicht Ich muss, ich muss ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss Am 16. April 1990 tritt ein neues Waldgesetz in Kraft. Damit erlöschen die traditionellen Rechtsformen der Nachbarschaft. Soll die Berechtigung an der Waldnutzung weiter bestehen, so muss sich die Bladersbacher Nachbarschaft in einer Genossenschaft neu formieren. Es bleibt die Frage, ob die gemeinschaftliche Waldarbeit nach dieser Änderung fortbestehen wird.